heißt, ja, ich bin eine Frau, stell dir vor. Ich arbeite als Angestellte Gesellin in Hamburg, meistens bin ich auf Montage. Das heißt, unterwegs auf Baustellen und Objekte im Innen- und Außenbereich. Mal bin ich den ganzen Tag alleine, mal habe ich Kolleginnen dabei oder andere Personen um mich herum, zum Beispiel andere Gewerke und Kundschaft. Häufig werde ich gefragt, warum so wenige Frauen im Handwerk sind. Woher soll ich das wissen, frage ich mich dann, und warum denken die Menschen, dass ich ihnen das sagen kann? Was ich glaube zu wissen. Im Schnitt sind mehr Frauen in der Ausbildung als Frauen im Beruf. In anderen Worten, es sind längst nicht so viele, wie es sein könnte. Zum einen studieren einige weiter und, dann, und andere machen eine duale Ausbildung und bleiben zwar im Handwerk, aber nicht auf dem Bau oder in der Werkstatt. Zum anderen ist es häufig so, dass viele es in gewöhnlichen Firmen nicht aushalten. Die Gründe dafür sind viele. Sexismus und sexistische Zustände und Strukturen sind ein großer, ausschlaggebender Teil davon. Ich hatte eine Diskussion mit einem Kollegen, der es regelrecht nicht glauben konnte, was ich berichtete, an Erlebnissen, aber vor allem deren Häufigkeit über Frau sein Handwerk. Er selbst argumentierte unter anderem, dass in seiner Ausbildung mehrere Frauen in seinem Jahrgang waren. Also zwei oder drei. Eigentlich weiß ich es nicht, aber selbst fünf wären nicht. Hier. Und so ungewöhnlich wäre das nicht und so weiter. Das war am Auto. Wir gingen dann zu dem Auftrag, wo wir auf einer Terrasse arbeiteten. Die Bewohnerin über 80 stellte sich in die Terrassentür, die Hände hinter den Rücken gefaltet, zu uns bzw. mich und fragte, wie ist das so als Mädchen in Ihrem Job? No. Ich glaube, für eine Millisekunde sind meinem Kollegen die Augen aus dem Kopf gefallen, in den Wochen danach folgten mehrere so solche Situationen, ausgerechnet immer dann, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Ob der Groschen gefallen ist, keine Ahnung, aber das Thema kam nie wieder zur Sprache. Für Menschen wie ihn habe ich diesen Text geschrieben. Die nächste Geschichte. Es fand auf einer ganz frisch beendeten Baustelle statt, wo es lediglich darum ging, Aufzüge der Wohnanlage von innen mit 3 mm Faserplatte zu vergleichen. Die Teile waren sehr, teilweise sehr groß und es war windig. Deshalb mussten wir sie zu zweit vom Auto in die Anlage transportieren. Der Parkfechter und oder Security der Anlage zingelte, wie, äh, zingelte immer irgendwie mindestens in Sichtweite um uns herum und führte sich wichtig türig auf. Er guckte auffällig oft zu mir. Ich dachte mir nichts dabei, denn das kannte ich ja schon mein Kollege und ich hatten das meiste Material und Werkzeug am Objekt und ich ging für die letzte kleinere Platte zum Auto. Dort kam der Security-Typ auf mich zu, während ich mit der Platte in der Hand das Auto am Schließen war, stellte sich ungewöhnlich nah an mich heran und sagte in einem ganz ruhigen Ton, dass er der Meinung ist, das sei kein Job für eine Frau. Und das, was ich mache, ist zu schwer für eine Frau so als ob das eine ganz logische Feststellung wäre und es absolut plausibel wäre, auch für mich. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie ich inhaltlich darauf reagiert habe, aber ich war am Kochen und er ließ einfach nicht locker. Die Situation endete nur, weil ich irgendwann immer lauter schimpfend und fluchend Richtung Objekten, und er sich dann zurückfasste. Ich kann mich leider auch nicht daran erinnern, zu welchem Zeitpunkt mir klar wurde, dass er extra gewartet hatte, bis ich alleine war, um mich zu belästigen. Und ich frage mich, was, solchen Typen eigentlich, was solche Typen eigentlich erwarten, dass ich alle stehen und liegen lasse und mir plötzlich einfällt, die Rechte hat? Für Menschen wie ihn habe ich diesen Text geschrieben. In dem nächsten Fall handelt es sich um eine, wie ich finde, witzige Geschichte. Ich kam zu einem Auftrag gerade die Treppen hoch im Hausflur, wo der ältere Mann schon in der Wohnungstür auf mich wartete. Als er mich da war er ganz verdackert und sagte, beziehungsweise stotterte etwas vor sich hin wie: Ein Mädchen, das ist ja eine Überraschung. Ich Mädchen? glaube, er hatte während er das sagte selbst bemerkt, dass etwas daran komisch war. Ich sagte dazu nur Moin und ja, eine Frau. <lacht> Ich hielt mir die Tür auf, ich ging in mein Werkzeug beladen hinein und blieb bei der nächsten Tür stehen. Diese stand offen und ich konnte eine ältere Frau im Küchenzieher sitzen sehen. Ich sagte moi. Sie schaute hoch, ihr Gesicht erstrahlte und sie rief, ein Mädchen. Ein Mädchen. <lacht> Später erzählte ich diese Geschichte und äh, jemand sagte, das hört man sonst nur im Kreißsaal. Genau. <lacht> diese Menschen habe ich diesen Tag. Ich war auf einer Baustelle in einem Einfamilienhaus, die Kundin, die die bis heute, war hochschwanger. Sie fing an mit dem Thema Frau und Handwerk. Ich hatte einen schlechten Tag und keine Lust darauf. Innerlich rollte ich mit den Augen, jedoch ließ ich mir nichts anmerken und dachte, na dann, auf ein neues. Und ich glaube, verdrängt zu haben, dass ich sehr kurz am war stellte sich heraus, die Elektronikerin und fand es toll, eine andere Handwerkerin zu treffen und wollte sich austauschen. Für Menschen wie mich habe ich diesen Text geschrieben. <lacht> es hat mir vor Augen geführt, wie schwer es ist, sexistische Denkmuster abzulegen, die sehr tief sitzen. Denn auch mir passiert es, dass ich Vorurteile habe und diese erstmal nicht bemerke oder fehler mache. Ausschlaggebend ist, wie danach damit umgegangen ist. Kein Mensch ist vorurteilsfrei und Menschen, die sich angegriffen fühlen, wenn Sexismus benannt wird, sind meistens Arschlöcher. Das gleiche gilt auch im Zusammenhang mit Rassismus und Feindlichkeit gegenüber Inter- und Transpersonen und Feindlichkeit gegen verschieden oder gleichgeschlechtlich Liebende. Es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird und Menschen mehr davon erfahren. Denn beinahe jeden Tag werde ich daran erinnert, dass ich eine Frau bin die im Handwerk. Ob negativ oder positiv oder unschuldig, wie die alte Frau auf der Terrasse, feststeht es nervt. Wie mein Kollege von der Geschichte nehmen viele das nicht ernst oder können sich das nicht vorstellen. Deshalb habe ich angefangen, sämtliche Situationen und Ereignisse zu dokumentieren. Wie gesagt, ob schön, tief, beiläufig oder direkt und so weiter. Ich wollte es wissen. Wie oft werde ich damit konfrontiert? Ich arbeite vier Tage die Woche. Ab, ab dem Januar 2021 fing ich mit dieser Dokumentation an, bis Ende August, wo ich dann meine Auswertung begann. In dieser Zeit habe ich an 119 Tagen gearbeitet. Dafür habe ich für diese Auswertung zwei Wochen, also acht Tage abgezogen, wo ich nicht dokumentiert habe, für diese Auswertung habe ich nur Situationen verwendet, die ich genau benennen konnte, beziehungsweise die entsprechend deutlich waren. Entfallen sind also viele komische, böse, irritierte Blicke, Kommentare, die gemacht wurden, sobald ich den Raum verlasse, Situationen, die bemerkbar komisch sind, aber nichts gesagt wird und vieles mehr. Zum Beispiel habe ich nur aufgeschrieben, wenn ich persönlich Tischler oder Handwerker und nicht Tischlerin genannt wurde. Nicht aber, wenn mehrere Personen, zum Beispiel ich und ein Kollege, gemeint waren, das wäre zu viel geworden. Als ich begann, kamen erst mal in 18 Wochen nur zwei Vorfälle vor. Ich dachte, großartig, jetzt wo ich angefangen habe, benehmt ihr euch einmal auf einmal <lacht> ich hätte mich ja gefreut, wenn es so geblieben wäre. An 111 Tagen habe ich 61 Situationen notiert. Das heißt, im Schnitt alle 1,8 Tage eine Situation. Oder 67,71%. Prozent. Also häufiger als jeden zweiten Tag. Und wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, ich arbeite auch häufig alleine. Also hier habe ich für euch die Best-of dieser acht Monate mit einer kleinen Priege. Da haben sie mich aber ganz schön verblüfft heute Morgen. Mein Kollege und ich gucken hoch. Mein Kollege fragt zögernd, ja, naja, dass eine Frau kommt, also das habe ich jetzt nicht erwartet. Ein Kind im Vorbeigehen. Ein Handwerkerfrau! <lacht> Hier wurde mir an einem Tag in zwei Wohnungen jeweils von Frauen ganz ausdrücklich Hilfe angeboten. Eine stand eine Viertelstunde besorgt guckend daneben. Ich spachtel gerade an einer Türzage auf Knien neben einer Türzage der Toilette, die keine Tür hat. Der Maler stellt sich einen Meter von meinem Gesicht entfernt hin und pisst in die Toilette. Ich, ey Digga, kannst mich wenigstens vorwarnen? Ja, wenn ich weggehe, schimpfe ich weiter. Digga, Alter, meint er nicht ernst? Er sagt nichts, reagiert nicht. Er sitzt mit seinem Kollegen in einem anderen Raum. Als dieser auf Toilette gehen will, warnt er ihn vor. Der sagt Bescheid, ich gehe um die Ecke. Als ich den später frage, ob, ob sie die Türen malen, klärt er mich fast zähne knirschen darüber auf, dass es streichen heißt und nicht malen. Die Luft ist dünn. Es wird nicht mehr miteinander gesprochen. Eine Weile später kommt eine Gruppe von drei Trockenbauern rein, zwei sagen gar nichts, einer unterhält sich ganz nett. Mit mir. Er stellt relativ am Anfang des Gesprächs fest, dass er noch keinen Tischler gesehen hätte. Ich korrigiere Grinsen, Tischlerin. Er schmunzelt, sagt ja natürlich Tischlerin und erzählt heiter weiter, dass er nur ab und zu Maler sieht, korrigiert sich unmittelbar selbst, also Malerin. Später verabschiedet er sich mit Handschlag von mir und freut sich, meine Bekanntschaft gemacht zu haben. Beim Verlassen dieser Baustelle im Hausflur, findest ein Typ von draußen gegen die, den Standflügel der Haustür. Ich sehe alles, denn es ist aus Klarglas und der Typ muss es auch wahrnehmen, dass eine Person ihm entgegenkommt. Aber er, hörst, er, hört erst auf, als sie, als, er hört erst auf und geht weg, als ich die Klinke schon in der Hand habe. Ich demontiere eine Lampe bei einem Kunden, dessen Mutter zum Aufmachen der Wohnung da ist. Sie telefoniert währenddessen mit ihm. Ja, das kriegt die schon hin. Die ist ja Handwerkerin. Ja, das schafft die. Sie weiß sicherlich, wie der Sicherungskasten funktioniert und findet den richtigen Schalter. Ich komme die Treppen hoch. Der Kunde guckt irritiert und skeptisch. Ist sicherlich verwirrt, ist sichtlich verwirrt, als meine Kollegin auch noch hinter mir <lacht> Spricht später am Telefon. Äh, ich habe die ähm, Handwerker da. Ich bin mit einem Kollegen und einer Kollegin auf der Baustelle. Mieterin, Frauen in dem Beruf sieht man ja echt selten. Sie kennt das aus ihrem Beruf in der IT-Branche. Da wäre das auch so. Findet das toll. Und dann gleich zwei. Wie schön das ist und so weiter. Mein Kollege sagt, ich bin auch gut und mit meinen Kolleginnen arbeite ich gerne. Ich mache Fensterwartung in einem Häuserblock. Ältere Mieterin zu mir da merkt man, dass Männer am Berg waren, zu dem Standfenster, welches nicht ohne, ohne weiteres von außen geputzt werden kann. Gleiches Haus, andere Mieterinnen. Ist ja gut, dass eine Frau das macht, die, die sind sauberer. Und zwischendurch lasse ich ihr die Gelegenheit, die sonst unzugänglichen Stellen sauber zu machen. Ja, Frauen denken an sowas. Vor dem Haus ist eine Straßenbaustelle mit circa sechs Männern. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, drehen sich alle Köpfe. Na sehen Sie, haben Sie ja doch noch hinbekommen. <lacht> Wohnung X. Zweimal werde ich von unterschiedlichen Männern auf der Baustelle Tischler genannt. Altbausanierung mit großen, schweren Türen. Einer rief sich auf. Kann man dich doch nicht alleine machen lassen, so als Frau. Ich rufe den Kunden an, um zu fragen, ob ich schon früher, gekommen, ob ich schon früher kommen kann. Zum Schluss des Telefonats sagt er, dass ich dem Kollegen, der dann kommt, bitte sagen kann, dass er da darauf achten soll. Ein Kollege schneidet mit dem Multimaster und ich halte den Staubsauger ran. Der Platzwart oder Hausmeister stellt sich vor mich hin, beziehungsweise neben meinen Kollegen, kommt zu und sagt, als es ruhig wird, ich könne bei ihm gleich weitermachen. Ich weiß nicht genau, was er meint. Ich vermute, er meint sauber. Später kommt er wieder und sagt, ist klar, dass das ein Scherz war, entschuldigt sich aber nicht. Wieder <lacht> X. Maler verhält sich chauvinistisch und rassistisch seinen eigenen Kollegen und Mitarbeitern gegenüber. Und ich war mal wieder ohnmächtig und sauer auf mich selbst. Zwar habe ich mich den Betroffenen solidarisch gezeigt, aber nichts entgegnet, wo ich es konnte. Später, meine Kollegin und ich stehen mit der Tür, die wir bearbeiten, im Weg, die Baustelle ist voll, es geht nicht anders. Ich ignoriere die Beschwerden und Sprüche von allen. Der Maler sagt, die zwei Schönen stehen da, wo jeder mal ran muss oder wo jeder mal ran will. Klempner sagt, wo jeder mal ran will, Vorsicht, die kleine Scheu hat die gleiche eine. Maler sagt, nee, das glaube ich nicht, die will auch Malerin werden. Und meint damit meine Kollegin, nur weil sie sich vorher über den Beruf unterhalten haben. Sie sagt, nee, will ich nicht. Klempner sagt, nee, glaube ich auch nicht. <lacht> Leider hatte ich die Situation nicht gereiht, da ich den Typen echt hart am Ignorieren war, wegen der vorherigen Ich stehe kurz darauf mit meiner Kollegen und dem Klempner noch mehr im Weg und wir unterhalten uns bzw. diskutieren über die Situation gerade. Und der Typ, der mich morgens Tischler genannt hatte, fängt mich in der Taille an, um an mir vorbeizugehen. Ich sage laut und deutlich: Nicht anfassen! und zerbreche die Unterhaltung und frage den Klempner, ob das Leute auch mit ihm machen. Er lacht und sagt, natürlich nicht. Die Kundin macht die Tür auf, guckt verdattert und das Erste, was sie sagt, schaffen Sie das denn? Später ihr Sohn zu mir. Na, das hat man ja nicht so oft, eine Frau in ihrem Beruf. Und? Aber ich finde das ja mit diesen Sternchen übertrieben. Wie soll das denn sein, wenn jetzt jeder, und so weiter, es sind doch zum Beispiel mit Bürger, das ist und so weiter und so weiter. Wir diskutieren darüber, unter anderem frage ich ihn, wie er sich denn angesprochen fühlen würde, wenn ich ihn selbstverständlich von ihm als Klempnerin sprechen will. Es scheint ein Groschen gefallen zu sein und später nennt er mich selbstverständlich in ohne Fachfrau und fragt nach meiner professionellen Meinung. Ich bin wieder in einer Wohnung einer türkischen Familie. Beim letzten Mal freute, freute sich die Kundin über mich und meine Kollegin. Allah, yeah, Frauenpower. Und so. Ihre Schwester reagiert genauso und wir unterhalten uns. Unter anderem sagt sie, die Frauen, die jetzt noch in Afghanistan sind, sind auch voll die Powerfrauen und so weiter. Und wir unterhalten uns über die Situation dort. Wohnung X. Ich bin alleine da. Der Maler verhält sich, als ob er versteht, dass ich sauer bin. Ich versuche ihn weitestgehend zu ignorieren, gucke auch nicht in seine Richtung. Er ist so einer, der potenziell als netter wahrgenommen wird. Ich beschließe die Sache erstmal auf sich ruhen zu lassen, denn ich brauche Hilfe von ihm und seinen Kollegen. Die Situation lockert sich. Allerdings ärgere ich ihn unterschwellig, zum Beispiel spricht er mit mir, ich ignoriere ihn auffällig und frage dann, was, und gucke ihn dabei nicht an. Später tut es mir leid, weil ich glaube, dass sein Sprachfehler wegen mir in Erscheinung tritt. Es geht ihm eine ganze Weile so. Ganz zum Schluss sind wir nur noch zu dritt, er, sein Mitarbeiter und ich. Dann geht's wieder los, mit chauvinistischem, sexistischem und rassistischem Gerede und Verhalten, das ich kotzen könnte. Ich habe Gehörschutz auf und will nur noch schnell fertig werden und ignoriere ihn wieder. Als er sexistisch daherredend in meine Richtung schaut, funkel ich ihn böse an und mache die Stichsäge an, wenn er spricht. <lacht> Wieder mal könnte ich mir in den Arsch beißen, dass ich auf die angespannte Stimmung verzichten wollte und nichts gesagt habe. Auf dem Weg zum Tischlerinnen-Treffen hören wir im Auto das Lied »Abschiedsbrief« von Zuki. Daraus ein Zitat, an das ich anschließen möchte. »Ihr denkt, ich strapaziere das über, das sei nicht relevant.« für mich ist das Thema lebenslanger Gegenstand. Alles, was mir bleibt, ist mein Mut zur Schwäche. Was hat ein, wann hat ein Mann je gezweifelt, ob es ihm zusteht, zu rappen, zu reden, zu schweigen, zu arbeiten, es besser zu wissen, eine Person anzufassen, zu urteilen, zu gucken.